Was man noch dazu sagen kann, ist, wir haben das falsche Führungspersonal, denn Führung erfordert Mut. Genau wie in der Kindererziehung. In der Kindererziehung müssen Sie einfach manchmal Nein sagen. Da können Sie nicht infantil mit Ihren Kindern drumtollen. Irgendwann müssen Sie die erziehen, Sie müssen die formen. Und das fehlt auch in der politischen Landschaft völlig. Wir wollen... Demokratie sein. Wir wollen freie Menschen haben. Die Erziehung zur Freiheit ist so ziemlich das Schwierigste. Wenn man ein Volk nicht erzieht, dann verkommt es zum Pöbel. Den kann ich natürlich leichter lenken und regieren. Und das fehlt. Und da, stinkt's, da stinkt der Fisch vom Kopf. Und da kommt sozusagen diese globale Perspektive ins Spiel.